Heute feiern wir auf der ganzen Welt den Internationalen Tag der Menschenrechte. Das Jahr ist in der Schweiz vielleicht das letzte Mal, wo wir auf diese Errungenschaft anstossen können. Wenn nämlich nächstes Jahr die Volksinitiative Schweizer «Recht statt fremde Richter» an der Urne Erfolg hat, bedeutet das das Ende eines intakten Menschenrechtsschutzes in der Schweiz. Zusammen mit 100 Organisationen und Vereinen und gemeinsam mit Ihnen werden wir die anti menschenrechtsinitiative abwenden. Spendet sie heute, damit wir Kassen frühzeitig können füllen, für einen wirkungsvollen Abstimmungskampf. Und nächstes Jahr werden wir den Tag für die Menschenrechte fulminant feiern. Es Nein zu der Initiative ist nämlich ein starkes Bekenntnis zu den Menschenrechten, zu der Demokratie und zu unserem Schweizer Wert. Wir zählen auf Sie.